Also du bist verheiratet, hast zwei Kinder und das dritte Kind, kleine Baby, war unterwegs. Ne? Genau. Das war ja noch dazu. Und das Älteste ist drei Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen. Das war schon echt genau. Kampf, oder? Genau. Was hat das denn mit dir gemacht, jetzt das alles alleine zu schultern? Herzlich willkommen zum nächsten Evolution podcast Und in dieser Folge geht es um das Thema vom Einzelkämpfer ohne Mitarbeiter hin zu den ersten Mitarbeitern. Und ich habe mal wieder einen Studiogast hier, den lieben Adil. Adil, äh, sag mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her? Äh, hallo Heinz, äh, vielen Dank erstmal, dass ich äh, hier sein darf. Äh, mein Name ist Adil Hersan, bin 34 Jahre alt. Ja, mittlerweile seit sieben Jahren selbstständiger Immobilienmakler. Genau. Und ja, aus aus Öseln bei Aachen. Genau. Sehr cool. Äh, Adi, du hast ein schickes Ladenlokal ähm, und du hast, äh, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang, wir arbeiten auch schon eine Zeit zusammen. Mhm. Und ähm, ja, du du hast ja immer alleine gearbeitet. So und äh, was und warum überhaupt war das so? Hast du Angst gehabt, Mitarbeiter einzustellen oder Erzähl mal so, wie, wie, wie hast du dich also, da gefühlt? Also bis ich Mitarbeiter eingestellt hatte, war es wirklich die Angst. Mhm. Angst, äh, kriegst du dich beschäftigt, kannst du die immer bezahlen. Es ähm, mhm. war jetzt einfach so, so eine unerklärbare Angst. Mhm. Nachdem ich die eingestellt habe, also es ist jetzt äh, sechs Wochen her, dass ich die erste eingestellt habe. Zwei Wochen darauf habe ich die zweite Mitarbeiterin eingestellt. Und jetzt frage ich mich, wie habe ich sie überhaupt all die Jahre gemacht ohne Mitarbeiter? Okay, lass uns mal trotzdem noch mal zurückgehen über, auf die Zeit. Mhm. Was? Ähm, wie war das für dich als Einzelkämpfer? Weil ich glaube, viele viele Makler, ähm, das ist ja so eine Art Normalzustand. Ne? Du arbeitest alleine, du hast äh, machst alles, alles ist so irgendwie in dir drin und ich will jetzt gar nicht sagen, man wurschtelt vor sich hin, weil du hast ja schon auch coole Arbeit gemacht. Mhm. Du hast ähm, ja einfach gut gearbeitet. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber wie ist das? Beschreib doch mal als Einzelkämpfer, mhm. wie das wirklich ist, ähm, im Sinne von ähm, der Leistung zu erbringen. Jetzt hast du ja auch eine Situation gehabt, letztes Jahr, wo wir beide so ein bisschen unsere Zusammenarbeit intensiviert haben. Und da hast du ja wirklich in sehr kurzer Zeit ja, ich erinnere mich noch, glaube ich, Oktober war es, ne? äh, Ende September, Oktober, genau. So, wie viele Aufträge hast du da reingeholt? Da hatte ich innerhalb von kürzer Zeit, glaube ich, das waren so um die zehn Aufträge. Zehn neue zehn Aufträge. Zehn neue Aufträge ne? und mhm. die mussten dann auch natürlich äh, zeit, also zeitlich bearbeitet werden, auch online stellen. Und äh, das war schon eine harte Arbeit. Ja, erzähl mal, was ist da wirklich, und du bist, du hast zwei Kinder, also bist verheiratet, hast zwei Kinder und das dritte Kind, kleine Baby, war unterwegs. Ne? Genau. Das und, war ja noch dazu. Und, und das älteste ist drei Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen. Also Das war schon echt genau. Kampf, oder? Genau, genau, genau. genau. So, was hat das denn mit dir gemacht, jetzt alleine, wirklich das alles alleine zu schultern? Ich bin ja von Grund auf ein Perfektionist, der alles perfekt machen will, bevor, bevor irgendwas online gestellt wird. Also ich habe mich eigentlich selber kaputt gearbeitet. habe Teilweise bis, bis spät in die Nacht äh, saß ich im Büro und habe an den Exposés gearbeitet. Im Kreissaal sa saß ich tatsächlich während der Geburt meines Sohns mit dem Laptop und habe noch versucht, ein Exposé fertig zu fertigzustellen. Rabenvater. <lacht> Rabenvater. <lacht> ja, ist aber jetzt aber so also wirklich die Tatsache und wie es abgelaufen ist. Bis, bis vor kurzer Zeit. Weil Auf der einen Seite natürlich die hohe Verantwortung auch äh, deinen Kunden, also erstmal deiner Familie natürlich, immer als erstes, deiner Frau und deiner Familie gegenüber. aber Auf der anderen Seite natürlich auch der Druck ne, für, die, für die Kunden genau. äh, zu liefern. Im Prinzip ist es doch so, Adil, du hast ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder du begrenzt dich permanent, also machst gar nicht so viel, guckst, dass du irgendwie über die Runden komm, kommst als Einzelkämpfer oder du hast Stress ohne Ende. Weil wenn du ja auch einen guten Job machst, wie das ja bei dir passiert ist, du hast gute Marketingaktionen gemacht, du bist omnipräsent an dem Standort. Ne? Wir waren ja letzte Woche was essen und äh, wir gehen äh, ins Steakhouse und da kommen die direkt auf dich zugerannt und sagen, hey Adi, super coole Werbung, cooles Marketing, du bist ja überall zu sehen. Also du hast ja auch, du machst ja auch was. ja. So Und, und dann kommen die Kunden ja auch automatisch. Also die zwei Optionen gibt es, entweder weniger machen oder das, was man macht, sich mehr oder weniger zerreißen. Mhm. Ja. Wie, wie, wie war das? das? Das ist auf jeden Fall... Ähm, es, da, also es kann kein Dauerzustand sein. Man kann nicht zwölf äh, Monate im Jahr so arbeiten, wie ich es die letzten Monate oder Jahre gemacht habe. Es ist, es ist nicht gesund. Es ist auch nicht wirklich effizient für das Unternehmen. Ähm, du hattest also komplett den, äh, den, den, den, den Kampf da an mhm. der Stelle, ja? Mhm. So, was war denn konkret der Kampf in der, in der Praxis? Also im Tagesgeschäft, was war, was war da? Also Einkauf, also, also Akquise, es, es, Verkauf? Also es, es war eigentlich die Kontinuierlichkeit, dass, dass man sich als eine Person nicht auf, auf drei, vier Sachen konzentrieren kann. Also es, sind, es sind ja mehrere, also einmal der Einkauf, Verkauf, Akquise und ähm, wenn du alleine bist, dann kann einfach nicht alles rundlaufen. Das ja. war, es war bei mir wirklich so, dann konzentrierst du dich erstmal auf den Einkauf, also erst auf die Akquise, dann auf den Einkauf, dann hast du vier, fünf, sechs oder wie in dem Fall zehn Objekte eingekauft, dann guckst du, dass du die Objekte aufbereitest und das ist ja alles wirklich mit sehr viel Zeit und Aufwand verbunden und äh, in der Zeit lässt du wieder die Akquise fallen, tust nichts mehr für den Einkauf, bereitest die Objekte vor, dann hast du verkauft und dann fängst du wieder bei Null an. Das ist so, wie du es immer sagst, die äh, Berg- und, Fall, äh, wie, wie, wie Berg du und Talfahrt. Berg- und äh, Talfahrten des Maklers. Dann hast du auf der einen Seite, dann fängst du an, das Geld festzuhalten, weil du wieder Angst hast, äh, wenn es mal nicht so gut läuft ne? oder wenn mal wieder so eine Talfahrt ist, weil du mit der mhm. Arbeit gar nicht mhm. hinterherkommst. Mhm. Ja? Aber warum, Adil? Jetzt mal so Hand aufs Herz, du bist ja ein grundehrlicher Typ, aber mal, mal Hand aufs Herz. Warum hat es dann so lange gedauert? Ich weiß es nicht. Kann falscher, nicht sagen. falscher Gedanke, falscher ja, Glaubenssatz oder so. Sehr wahrscheinlich, sehr, so, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich. Was war denn letztendlich der letzte Kick, der, der letzte ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, so jetzt, ich, jetzt muss ich es machen? Du. Okay. <lacht> der, der Druck, also was heißt der Druck? Also du hast mich auch wirklich. Ähm, schon regelmäßig nachgefragt, so, Adi, wie sieht's aus, hast du, hast du, hast du, hast du, und hast mich, hast mich schon so, so schön sanft den Achsdrift verpasst. Okay. So, und, und, ähm, dann haben wir dir ja auch dabei geholfen, ne? Das so, äh, das war ja, das war ja auch krass, ja. So, ne? Das heißt, als wir das da, das ganze Thema Rekrutment aufgesetzt Absolut, haben, ja, das war ja der Hammer, ja. Also, du hast ja innerhalb von, ich glaube, ein paar Tagen, du hast so Granatenbewerbungen gehabt, ja. wie vom anderen Stern, oder? Absolut. Also, es waren richtig, du hast ja eine riesen Auswahl gehabt, ja. Also, richtig gute Leute. Ja. Ja. Und dann hast du eine, also erzähl mal, was da passiert ist. Also ähm, die, die Kampagne lief tatsächlich nur eine Woche. Danach musste ich die, die ich habe die, die EWI hab ich angeschrieben, ich so deaktivierst bitte, ich kann die nicht mehr abarbeiten. So viele Bewerber kamen rein, aber auch so viele gute Bewerber. Ich habe wirklich sehr wenige ähm, Bewerbergespräche geführt, bis ich mich entschieden habe. Mhm. Das ging, schnell, ne? das ging richtig schnell, Das Wir ging richtig schnell. Wir haben uns ja auch noch mal ein bisschen ausgetauscht und genau. geguckt, so wer passt und wer passt nicht. Ne? Genau, ja. genau, genau. genau. Ging, ging letztendlich richtig schnell. Ich, innerhalb von zwei Wochen wusste ich, wen ich nehme, auf welche Position und mhm. äh, Stand jetzt äh, bin ich mehr als happy. Sehr, sehr cool. Und, aber jetzt sag mal, wa, du hast ja eine richtige Bombe gekriegt, ne? Also du hast ja eine, eine, eine Mitarbeiterin bekommen, die auch, auch noch Ahnung hat, ja? Mhm. Also, die die das, was du brauchst, auch sogar vorher schon gemacht hat mhm. und versteht. Erzähl mal. Das ist, ohne, ohne die Vanessa ist es momentan wirklich unvorstellbar. Die nimmt mir so viel so viel Last ab. Eigentlich alles. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen wieder knapp an die zehn Objekte online gestellt. Und ich müß, müsste mich tatsächlich um nichts kümmern, Auto außer am Ende mal zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist und ob es so äh, online gehen kann. Ist auch krass, oder? So, und, und, und jetzt, wenn man jetzt mal, wenn du jetzt mal zurückblickst, ne, das Vier Monate ist, zurück, ne? zeigt man sich doch eigentlich, <lacht> zeigst du dir doch eigentlich einen Vogel, oder? Absolut. Das heißt, wie ja. kann ich denn so bekloppt gewesen sein. Ja. Kannst du denn, kannst du denn, also wirklich jetzt mal Hand aufs Herz, kannst du die Sorgen, die du damals hattest, heute teilen oder bestätigen? Oder würdest du sagen, absolut, völlig unbegründet? Ab, absolut nicht. Absolut nicht. Also ich, ich sag's eher, das waren keine Sorgen, das war einfach Blödheit, keine Leute einzustellen. Mhm. Ähm, ich, muss, ich muss auch sagen, hatte ich hatte schon letztes Mal gesagt, die ersten Wochen, wo ich wusste, okay, jetzt, dann und dann fangen die Mitarbeiter an, an da hatte ich wirklich schlaflose Nächte. Das war halt irgendwie irgendein, irgendein Haken bei mir, der, äh, irgendeine Fehleinstellung, was ich mir selber nicht erklären konnte, bis ich, bis die dann wirklich da waren. Jetzt muss man natürlich eine Sache sagen, ne? Also wir haben uns sehr viel gemeinsam sehr viel Mühe gegeben, dass auch die richtigen Leute, ne? Also mhm. man darf, also ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, irgendwie aus einer Not heraus raus irgendwie ihn einzustellen. Genau. Ne? Also genau. du musst schon wirklich hingucken, dass du äh, die, dass du ähm, Leute einstellst, die auch Fähigkeit haben. Absolut. Und das hat sie ja. Absolut. Ne? Also jetzt in Absolut. dem Fall Bombe. Ne? Absolut. Also wirklich super fähig. Ne? Mhm. Und dann hast du ja direkt noch die zweite Granate gekriegt. Ne? Genau. Wie, wie, wie war das? ist total spontan ent ähm, entstanden. Ähm, die kommt ursprünglich aus dem Porsche-Haus, ist äh, Verkäuferin bzw. Sie hat eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht und äh, ich bin ja Kunde bei Porsche, hatte meinen Wagen da zum Service und da kam halt aus so dem Gespräch, dass sie demnächst die Ausbildung beendet und äh, auf Arbeitssuche ist. Genau. So, so kam das zustande. Also das heißt, wenn man die richtigen Dinge tut, passieren auch auf einmal ganz äh, ungewöhnliche oder äh, zu scheinbar zufällige Dinge, die natürlich nicht Zufall sind, sondern wenn man die richtige Einstellung hat, mhm. na, dann, dann kommen natürlich auch die richtigen Leute mhm. ins Leben rein. Mhm. Ne? So Und ähm, was ja auch interessant ist, dass die erste Mitarbeiterin, ein anderer Makler, wo die Person mal gearbeitet hat, dann hat sie den Job nochmal gewechselt, mhm. in eine mehr, also vom Makler weg, Ganz andere was ihr gar nicht gefallen hat, und der Makler hat eine gute, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiterin laufen lassen. Mhm. Kann man das so sagen? Absolut. Und äh, in dem Fall jetzt die Mitarbeiterin, äh, die zweite Mitarbeiterin, die auch wirklich richtig gut ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, natürlich jetzt in Ausbildung, die wird jetzt erstmal fit gemacht mhm. und so weiter, alles klar. Mhm. Ähm, aber die ist ja mehr oder weniger, die haben sie auch laufen lassen. Definitiv, definitiv eins. Also die, die führt jetzt schon, also wir hatten jetzt, die ist ja seit... Drei Wochen ist sie jetzt bei uns im Unternehmen. Ich kann die jetzt schon auf, also auf Kaufverhandlungen losschicken. Die hat heute Telefonate gehabt mit Kaufinteressenten und äh, brauchst einfach. Warum die, kann sie das? Warum kann sie das jetzt schon nach so kurzer Zeit? Weil sie erst erstmal von Grund auf äh, eine gute Ausbildung hatte. Mhm. Und ähm, dann habe ich die natürlich auf die Videos gesetzt, auf das Coaching gesetzt und habe ja komplett von A bis Z die ganzen Videos gesehen. Danach haben wir die abgearbeitet, habe gesagt... Kontrolliert, sind, ne? Natürlich, und, natürlich. Sind wir immer noch bei. Und, äh, und die Reihe hat halt eine, eine Fähigkeit, äh, die, die setzt wirklich alles eins zu eins um, so wie es in den Videos beschrieben ist. Ist das nicht geil, oder? Das ist doch total cool. Und hier muss man nochmal sagen, ja, dass unser Coaching... Im Prinzip kann man fast sagen, dass der, der, dass der Name schon fast falsch ist, ne? es ist wirklich eine, eine Ausbildung. Ne? Die Leute werden ja. ausgebildet äh, und zwar so, dass sie das, was sie dort lernen, in der Praxis wirklich anwenden kann, Absolut. können. Absolut. Und die ist jetzt wie lange da? Drei Wochen. Drei Wochen und sie kann schon Verhandlungen machen. Und ich kann hier wieder sagen, damals mein Mitarbeiter Azubi, der nach 14 Tagen auch schon Besichtigungen selbstständig durchgeführt ja. hat. Also mein System funktioniert einfach. Mhm. Ja? Und äh, das ist äh, das Entscheidende. Auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn, Adil, anderen Maklern oder Solopreneuren, also Einzelkämpfern, was kannst du denen raten? Also ich kann wirklich jeden, jeden empfehlen. Der die finanziellen Möglichkeiten hat, das ist ja Grundvoraussetzung, jemand einzustellen, dass man sagt, okay, zumindest sechs Monate könnte ich die Person bezahlen, dass er nicht lange fackeln soll. Mhm. Aber muss man wirklich sechs Monate warten oder ist es nicht sogar besser, wenn man einfach weiß, ich weiß, wie ich an Objekte rankomme, ich habe Umsätze gemacht, ich, ich verdiene Geld, mhm. ja. Mhm. So, und, und, und, und dann direkt diesen Weg zu gehen. Genau. No. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt sechs Monate... Also das, das war ein Beispiel. Ist. Genau, es genau, war ein Beispiel. Du musst einfach wissen, ich weiß, wie ich an Objekte rankomme. So ich weiß, dass ich die Objekte ordentlich einkaufe und damit auch Geld verdiene. So, und dann muss man eigentlich schon direkt anfangen. Also nicht zu lange warten, mhm. oder? Absolut. Sehr Absolut. cool. Und wenn ihr da draußen ähm, dieses Video cool fand, dann auf jeden Fall bitte einen Kommentar hier reinschreiben. Wie ist denn das bei euch? Was sind eure Ängste, Sorgen, Nöte? Warum stellt ihr keine Mitarbeiter ein? Ähm, einfach mal einen Kommentar reinschreiben. Und vor allen Dingen lasst ein Abo da, damit ihr keine Podcast-Folge mehr verpasst, kein Video mehr verpasst. Ja, Montag, Mittwoch und Freitag gibt es hier bei uns frischen neuen Content und richtig cooles Zeug. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen bucht hier unten drunter ein kostenfreies Erstgespräch, damit wir auch dir helfen können, mit einem coolen System, mit Strukturen und mit Prozessen dein Unternehmen nach vorne zu bringen und dich vom Einzelkämpfer zum Unternehmer zu machen. Und folge uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und TikTok. In diesem Sinne alles Gute, bye bye.